Hallo Stefan, das ist eine Videoanfang für dich. Es geht mir um die drei liebsten fix feststehenden Messer. Klar, das Udo Poco, auch im Winter EDC geeignet, mit RWL34 Stahl als Neckknife. Aber ich habe noch was mitgebracht im Rucksack, was ich gut am Gürtel tragen kann. So, vielleicht nicht überraschend, aber mein Lieblingsbuschkraftmesser ist auch in den dreien Lieblings ähm, feststehenden Messern. Scandi, Schliff, Kohlenstoff, Stahl, selbstgenähte Lederscheide mit einem ganz tollen Holzgriff von einem Ukrainer dran gemacht. Und äh, vielleicht, weil es auf meinem Kanal lange nicht gesehen worden ist, ist es aber trotzdem einer meiner Lieblingsmesser. Rostfrei, das Moela Cobra, sehr dekorativ, äh, schöne Hebelwirkung, absolut tolle Handlage. Ich habe nun nicht die größten Hände, mag ich auch total. Das sind die drei feststehenden Messer, die ich vor kurz gezeigt haben wollte und wollte damit im Nachgang doch noch eine Videoantwort machen auf deine sommerlich gestellte Challenge. Also, und tschüss.